Ja, ich sehe den Landtag vor mir so gefüllt mit denen, die wir hier auf unsere Landesliste gewählt haben. Also es ist einfach toll, hier diesen Aufschwung äh, in den letzten zehn Jahren, seit ich nach Chemnitz gezogen bin, auch so miterlebt zu haben. Und ähm, ja, jetzt blicke ich auch erstmal als Kandidatin auf den Kommunalwahlkampf im ähm, schönen Chemnitzer Sonnenberg und den angrenzenden Stadtteilen. Und was ich auch mit einbringe, aber da bin ich auch froh, dass das da schon gut vertreten ist, ist eben, dass die Migration, das Chemnitz zum Beispiel als Stadt durch Zuwanderung nur wächst und auch, dass wir hier... 55 plus, dass wir mehr werden und dass es einfach eine ganz große Zukunftsfrage ist, die wir in der Hins für die in die Richtung ganz viel getan werden muss und man es sich nicht lohnt, sich da wegzuducken. Das ist auch so eine Wand, auf die äh, das Land äh, und die Kommunen leicht zufahren. Ja, das war es dann schon und vielen Dank auch für eure ganze, ja, für diese ganze Präsenz hier, die ich hier jetzt, wenn ich hier jetzt oben stehe, mal noch sehe und auch mal, ich wollte auch mal wirklich sagen, Danke sagen dem Präsidium der ganzen Zeit für diese tolle äh, Führung. Da geht es doch gleich viel leichter, Vielen